Und damit ein herzliches Willkommen. Wow! Ganz im Ernst. Ich stehe hier schon irgendwie zwei Minuten rum. Es passiert nichts. Dann will ich meine Ansage machen und auf einmal brüllen hier diese Menschen rum. Was ist denn los? Okay. So, wir waren in der letzten Folge und dieser Greif ist schon tot. Was ist denn los mit dir? Und warum guckt ihr mich so an? Was ist los? Was ist immer los mit diesen Menschen? Ah! Boah, was eine Welt heutzutage. Okay. Das letzte Mal, dass ich was verliehen habe, ich schwör's. Musst du ja nicht machen, ganz im Erzbo. Hier regen mich alle auf, okay? Alte Frau, was willst du von mir? Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles stand später an meinem Fenster und lugte hinein, muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da habe ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich habe ein gutes Herz. Da habe ich sie ihm gegeben faszinierende Geschichte, in der Tat. Interessant, was geschah dann? Ja, ich will natürlich weiter wissen. Was geschah dann, Omi? Äh. Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wieder gesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wertschätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Gut, ich helfe dir. Natürlich machen wir das. Wir brauchen ja irgendwas zu tun. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich geh mal rein und seh <lacht> oh, mich um. Du genau, solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Ja, Jüngchen, du solltest lieber hier warten. Okay. Eine blitzblanke Bratpfanne. So, lesen wir direkt mal die Quest durch, damit wir auch was zu tun haben. Neben Quests. Eine blitzblanke Bratpfanne. Brich in die verschlossene Hütte ein. Viele gehen davon aus, dass das Leben eines Hexers nichts anderes als eine An Aneinanderreihung von aufregenden Abenteuern ist. Dass ein Hexer unendlich viele Aufträge erhält... Manikore, Br Bruaxe, Bruxae äh, und andere exotische Bestien zu bekämpfen. In Wahrheit nimmt Geralt sich häufig weitaus banaleren Aufgaben an, die weniger erfolgreiche Baden äh, Baden nicht einmal beiläufig erwähnt würden, da, die, da ihnen die Gabe fehlt, aus dem Alltäglichen ein Meisterwerk zu machen. So nahm er beispielsweise in Weißkarten den Auftrag an, die Bratpfanne einer Frau zu suchen. Ja, und damit werden wir uns jetzt in den nächsten Viertelstunden, Viertelstunden, genau, einfach mal 10 Parts, werden wir jetzt mal diese Pfanne suchen. Okay, so, Objekte zerstören. Einige Objekte kann man können zerstört werden, sie sind mit dem Symbol äh, Art markiert, der Luftdruck glaube ich. Wenn du ein Objekt zerstören willst, das deinen Weg blockiert, stell dich davor und wirke das Artzeichen. Oh, ich bin so gut. Du kannst auch mit dem Schwert drauf einschlagen, aber so lassen sich nicht alle Objekte zerstören. Genau, durch eine Druckluftwelle geht mehr kaputt als durch ein Eisenschwert und ein Silberschwert. Einige weitere eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine kathetische auf das Objekt zu wer werfen. Aber Vorsicht, dass du von der Explosion nicht verletzt wirst. Okay, was auch immer das ist. Okay, dann, dann, hauen, wir, dann hauen wir die Kacke jetzt mal zurück. Ah, komm her. Bam! So. So, Quest verfolgen natürlich. Sehe dich in der Hütte mit Hilfe deiner Exesine also nach einer Bratpfanne um. Und erstmal nehme ich natürlich alles mit. Die Frau weiß ja nichts davon. Ist ja auch egal. Was ist das hier? Anzünden. Nö, lass mal. Äh, verwesendes Fleisch. Cool. Das nehme ich auch mit. Das kann mir immer mal helfen. Okay. Auf jeden Fall 30 Goldstücke. Das ist mega viel. Und das hier? Oh! Schick, schick. Durchbruch, durch Durchbohrenschadenresistent, Zerschmetternresistenz, Aufschläzenresistent. Äh, und was ich habe, ist das gleiche, nur immer ein bisschen weniger drauf. Ich nehme das einfach mal. Sieht zwar kacke aus, aber solange es mehr bringt, was soll ich sagen? Das ist schön. Okay. Was gibt's hier noch? Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Oh, da. Hi. Seht dich in der Hütte mit deiner... Ja, noch einer der Bratpfanne. So, ein Langschwert. Äh, äh, ja, ja. Gegenstandschemas. Bring Schemas zu Handwerkern mit den entsprechenden Fähigkeiten, damit sie den Gegenstand für dich herstellen. Ja, okay, gut. Und äh, das Schwert haben wir gefunden. Plus 16 Schaden, natürlich nehme ich das. Schick, schick. Diese alte Dame hatte sehr viel in ihrer Wohnung. Okay, warte mal. Schema? Was für ein Schema? Das hier. Ich habe keine Ahnung, aber ich nehme mal... Warte, was ist das für ein Trank? Äh, ich nehme aber an... Dass ich es erfahren werde. Okay. Egal, erstmal. Alles mitnehmen, was geht. So, dann ist hier noch eine Kiste. Phosphor. Erstmal hier hinten hingehen und alles nehmen. Das ist das die Bratpfanne? Honigfarbe, ja, ja. Wasserflasche, auch schön. Er liegt hier noch was? Dokumente, fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Okay, verbrannte Papiere. Und wenn du dein, und wenn du ein Treffen ausmachst, dann tauchst du gefälligst auf. Ich bin gekommen, hab mein Leben um das und das ganze verdammte Unternehmen riskiert, bin mit nichts anderes als meinem verfluchten Schwanz in den Händen auf drauf gestanden, dagestanden und hab umsonst gewartet. Noch ein Abschnitt. Ich dachte, die Nilfgardischen Truppen wären besser organisiert, aber du? Punkt, Punkt, Punkt, Sag deinen gesegneten General, dass ich und meine Leute nicht nachtragend sind und wir die Verhandlungen nicht abbrechen wollen. Aber da es sich. Da, da. sich unser alter Plan in Wohlgefallen aufgelöst hat, werden es diesmal wir sein, die Zeit und Ort für das nächste Treffen bestimmen. Okay. so bitte, mein Lieber. Nichts, nichts. Alter, machst du mir Angst? Habe ich zu laut gelesen oder was? Ah, die unbezahlbare Bratpfanne, hm, sauber geschrubbt. Alles klar, erstmal sauber. Geheimnisvolle Mann hat weniger die Pfanne gebraucht, als viel den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. <lacht> ja, das wissen wir von, von, von Gerard langsam. Der redet sehr oft mit sich selbst. So, mit der Leiche kann ich jetzt immer noch reden. Mach ich auch gleich. Alkohol lässt. Alkohol lässt oder Seine so? Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Okay. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Sehr ruhig. Ja, habe ich, aber ich will erstmal dein ganzes Haus durchsuchen. Ich darf ja! Du hast mich ja reingelassen! Ha! Monokel mit Sprung. Interessant. Okay. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Alter, ganz wenig verbrenne ich gleich. Das hier ist mein Haus. Ich nehme das einfach ein. Tschüss. Alter! Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat Islands ein paar andere Dokumente verbrannt. Und.. und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut. Sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Danke dir. Danke dir, Omi. So. Hm. Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Oder einen Alles klar, eine blitzblanke Bratpfanne abgeschlossen. So, damit hätten wir diese Mini-Quest auch geschafft und die Bratapfel. Dankeschön. Ah, fünf Bratapfel. Und die Dame hat bestimmt auch nicht gesehen, dass ich ihren Anzug hier von irgendeinem Mann oder so anhabe. Ja, yeah, cool. Yeah. es fällt gar nicht auf, ich bin Magier. Okay. So, was können wir noch hier machen? Äh, dann halten wir noch ein paar Sachen. Äh, ich gehe erstmal... Ja, komm. Ich mache erstmal die Quest hier. Äh, komm, Plätze. Machen wir mal die nächste Quest Ah, so Dann reiten wir mal zum nächsten das Ist noch direkt 150, entfernt ist gar nicht so lange Wir machen jetzt erstmal diese ganze Stadt hier klar Bevor wir mit anderen Quests oder so anfangen be Beziehungsweise bevor wir mit Langsam. der Hauptquest anfangen Langsam. Schneller, schneller, bitte Alter, ich will hier durch, okay? Hörst du mich? Äh, also wir machen erstmal hier Weißgarten komplett fertig Oh, ich bin schon dran vorbei, dann laufe ich einfach kurz Geht ja auch schnell, solange es kein weiter Weg ist äh, ich mache erstmal Weißkarten komplett fertig, bevor ich irgendwo anders hingehe. Damit ich später einfach nicht im Endgame tausende Nebenquests noch habe. Jahre Arbeit durch den Schornstein. Okay. Ich bin schon 100 Jahre alt. Was ist 200 passiert. Nö, ne, 200 weiß ich gar nicht mehr. Egal. Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Na, oh, geil. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Pisser hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Ganz im Ernst, beleidige mich nicht, weil ich habe ihm nichts getan, ich will ihm helfen und dann beleidigt er mich direkt als Pisser. Was willst du denn, Alter, du Zwerg? Lol. Vorsicht mit den Beleidigungen, sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einer der ihren... Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgader zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen gegen Bezahlung natürlich, aber er hat doch nichts, Gerald. Vielleicht ging ein paar Schwerter oder Rüstung. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit hey, er trägt, hey, hey! das ist YouTube hier, wird hier hier so was, ich Bewegungen Pum, Pum nicht von gesagt der Mitte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen, hab aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Schätz. Viel weg. Dankeschön. Gut. Dann machen wir das jetzt. So, durchgeknallter Brandstifter! So, wie sieht die Quest denn aus? Äh. Guck oh mal, wir haben schon echt viel gemacht. Cool. Durchgeknallter Brandstifter. In Weißkarten gab es nur eine Handvoll an Anderlinge. Einer von ihnen war der Zwerg Willis. Ein hochtalentierter Schmied, dessen ausgezeichnete Waren Bauern und von nah und fern anlockten. Tragischerweise war seine Schmiede kurz vor Geralds Ankunft angebrannt. Willis vermutete, dass, der, dass das Feuer mit Absicht gelegt worden war und bat den Hexer, diese ver vermutliche Brandstiftung zu untersuchen. Da werde ich mich drum kümmern. Was gibt's denn hier? Hier komme ich gar nicht erst rein. Gibt's aber sehr viel aufzunehmen. Ich nehme einfach mal alles. Ich meine... Er badet jetzt in meinem in meinem Können, also darf ich mir auch alles von ihm nehmen, würde ich mal sagen, oder nicht? Auch seine Blumen. Warte mal. Ach, ich komme hier aus. So nee. Was ist das denn hier? Ah, ich dachte, ich könnte hier irgendwas machen, aber kann ich ja doch nicht. So äh, ist hier hinten irgendwas. Vielleicht irgendwas auf dem Boden, ich meine ja oben rechts die Minikarte ist viel abgedeckt an... Hier, Fuß, Fußspuren. Stiefelspuren, ein Mann, ein Großer. Okay, das freut mich nicht, dass ein großer Mann ist. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Okay. Dann gehen wir mal weiter, es wird wahrscheinlich jetzt immer besser. Und Gera redet wieder mit ein bisschen mit sich selber, und da hinten ist ein La- Hä? Das ist ja nur die Brücke. Ich wollte schon sagen, hä, was ist denn hier los? Jetzt sag nicht, dass er mit dem Boot abgehauen ist. Oder wie jetzt? Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Hm. Auf jeden Fall hier ist eine Schatztruhe, eine Angel, Fischhändels und Ohren wieder. Hier im Wasser sehe ich gerade gar nichts Kann natürlich sein, dass wir auf der anderen Seite, vielleicht am Ufer oder so Ah, bis jetzt sehe ich noch nichts Jetzt mal ein paar Blumen wieder mitnehmen Willst du dem Maul? Ah, da hinten, da hinten sind Fußspuren Da ist was aus dem Schilf gekommen Ertrunkene, aber er ist entkommen Hat seine Stiefel im Schilf verloren Oh nein! Oh, was wollt ihr denn? Äh, Igni! Oh, weich aus Gerald, weich aus! Was wollt ihr denn? Kommt her! Das geht so nicht! Leute! Das, verlieren wir die oh, Okay, und zwei große Hiebe. Ein nein. Eins, zwei, genau, das sollte reichen. Oh Gott, Monsterspeichel, was haben wir noch gefunden? Ertrunken hier. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Das hast Aber du gerade schon gekommen. vorgelesen, Gerald! Alter, blätter eine Seite weiter an deinem Skript. Da ist was aus dem Schiff Oh, oh Geralt Blätter eine Punkt. Seite weiter Der CD muss einfach Ertrunkene Zunge Deine CD muss irgendwie neu gelegt werden Neu gedreht, keine Ahnung, Die Hängige Spur blieben. führt wieder ins Dorf Kaufmann Nee, doch nicht Er blutet, aber nicht stark Oberflächliche Wunde Ähm ich mache mal Schwalbe, damit ich wieder geheilt werde. Okay, ist das hier Wo bin ich? Hier? hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Nee! War das hier nicht der Typ, der äh, dessen Tochter in den Brunnen im Brunnen erhängt wurde oder so war das nicht hier? Das war doch hier oder nicht? Ja! Du warst Bogen das, oder von nicht? Clown. Das muss er sein. Ach nee, du bist ja einfach reingegangen. Du wohnst oh. ja gar nicht. Ich kenn dich noch nicht. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben, aber was noch da ist, gehört dir. Kommt nicht in Frage, du kommst mit gut, aber keine Brandschufträme. Nein, kommt nicht in Frage, sowas geht gar nicht. Nein. Alter. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Alles klar, komm. Ich will kämpfen. Okay, ganz immens beruhigt beruhig dich. Das, ich wollte eigentlich kämpfen, aber äh, beruhig dich ist lustig. Ganz ruhig, komm jetzt. Alles klar. So, eskortier den Brandstifter zum Schmied. Machen wir. Alles klar. Ich muss mich entschuldigen. Ich gehe mich entschuldigen. Ja, dann komm auch mit. Alter, wie lange brauchst du denn? Das wird ja 10 Minuten dauern, bis wir beim, beim Schmied sind. Oh, Typ. Wie machen wir das jetzt? Ich kann ja dieser Gans hinterher. laufen. mich rennt jetzt aber dieser Gans hinterher. So, Ganz, wo, wo, wo sollen wir hin? Alter, kommst du auch mal langsam! Komm her jetzt! Komm! Ja, komm, hierher. Ähm. Ja, was können wir in der Zwischenzeit machen? Ne? Ich glaube, ich gehe. Ich glaube, ich gehe schlafen. Erstmal meditieren für 8 Stunden, damit wir das aufgeladen ist. In der Zwischenzeit rede ich mal 20 Meter vor. So, hier kann ich jetzt warten. Ich meditiere mal kurz. Und hier hängt was am Baum. Was ist das denn? Lesen. Das lese ich wirklich mal kurz. Suche Honigwaben, gute Bezahlung, gegen mehr, große Männer erwünscht, Turmieren, Kräuter, okay. Jetzt komm ran hier. Alter. Hierher. Ey, du, du brauchst halt echt ewig, ja. Das ist nicht nett, dass du mich hier warten lässt. Vor allem, Gerard, du könntest ihn, du hast, hast super Kräfte, warum hebst du ihn nicht hoch und trägst ihn einfach zum Schmied? Das geht doch schneller. Egal, ich habe nichts besseres zu tun, ich warte hier einfach auf den Typen. So läuft das. Okay. Ganz im Ernst, ich sage einmal, äh, die Folge geht schon 20 Minuten. Ich mache hier einmal Pause. Nab, du weißt nicht, wo es lang geht, bleib bei mir ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wird mich über eine Bewertung freuen. Nab, äh, ich mache Pause. Nab, du bleibst da. Du bleibst genau da stehen. Ähm, ich sage tschüss und wiedersehen bis zur nächsten Folge Witcher 3 auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und tschüss.